Vater, ich danke dir, dass du schon längst hier bist, Heiliger Geist, dass du schon wartest, dass du dich erfreust auf diesen Gottesdienst. Und so wollen wir dir heute Ehre machen, indem wir hier zusammenkommen und dir zu Ehre uns treffen. Und so wollen wir unsere Herzen, unsere Ohren ausrichten auf das, was du heute zu sagen hast. Amen. Es wird heute um einen Scheideweg gehen. Es wird heute darum gehen, dass es Wegpfeiler gibt und Kreuzungen, an denen wir nach links und nach rechts gehen können. Darüber wollen wir heute reden. Wir wollen außerdem reden über ein Spiel, was ich euch gerne erklären möchte, was ich mir nicht ausgedacht habe, aber ich möchte euch trotzdem die Regeln erklären, dass ihr die mal gehört habt, weil ihr alle dieses Spiel nämlich spielt. Und damit hängt auch das weiße Hemd zusammen. Ich bin mir sicher, dass einigen schon aufgefallen ist, habe ich zumindest schon gehört, dass ich heute ein weißes Hemd trage. Das mache ich nicht, ja, hier genau, <lacht> ein paar Grinsen. Das mache ich nicht einfach so, sondern das hat tatsächlich einen Grund. Das hängt mit der Predigt zusammen. Das werdet ihr dann gleich sehen. Das hängt genau genommen mit dem Spiel zusammen. Aber bevor wir mit diesem Spiel anfangen. wollen wir die Bibelstelle lesen, mit der wir uns heute ein bisschen beschäftigen werden. Die wir auch schon gehört haben, also die gehen weiter in der Apostelgeschichte, gehen aber genau genommen nochmal einmal zurück. Und ähm, ich möchte nochmal eine Bibelstelle aufgreifen, die wir schon gehört haben und unter einem anderen Gesichtspunkt betrachten. Und zwar in der Apostelgeschichte, Kapitel 9, die Verse 1 bis 9. Und alle, die eine Bibel dabei haben, die möchte ich wie immer bitten, dass ihr mitlest,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 Das zu der Stelle von heute. Ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet, es wird heute auch um ein Spiel gehen. Davon möchte ich euch kurz erzählen und euch die Regeln erklären. Es ist ein bisschen wie Fußball, insofern als dass es zwei Mannschaften gibt, die versuchen jeweils zu gewinnen natürlich. Jetzt kommt das weiße Hemd ins Spiel. Die eine Mannschaft trägt ein weißes Trikot, die andere trägt ein schwarzes Trikot. Trikots besitze ich nicht, besonders keine schwarzen und weißen. Deswegen müsst ihr heute eure Fantasie ein bisschen mitspielen lassen. Und stellt euch vor, das wäre ein weißes Trikot. Auch wenn ich manchmal weißes Hemd sage, meine ich eigentlich Trikot. Das hier wäre ein schwarzes Trikot, die Jacke. Ja? Also es gibt die Mannschaft, die, die im schwarzen Trikot rumläuft. So. Und es gibt genauso die Mannschaft, die im weißen Trikot rumläuft. So. Jetzt wisst ihr auch den Grund, warum ich heute das Headset habe und nicht das Handmikro. Weil sich ja sonst keiner so schnell umziehen kann. Dieses Spiel aber hat jetzt ein paar Tücken, es ist nicht einfach Fußball. Dann, ja, dann hätte ich einfach sagen können, es ist Fußball. Es hat auch einen Namen, das Spiel, aber den verrate ich noch nicht. Dieses Spiel funktioniert nämlich so, es gibt genau zwei Mannschaften, es gibt nicht mehr. Und es gibt auch keine, keine Ersatzbank oder so, alle spielen mit, ja, jeder soll mitspielen. Der Witz ist, dass du dir aussuchen kannst, bei welcher Mannschaft du mitspielst. Ja? Du kannst jederzeit, deswegen das mit dem Trikot, du kannst jederzeit wechseln. Kannst du bei der einen Mannschaft mitspielen, mit dem weißen Trikot? Oder du wechselst geschwind, wenn keiner guckt. und wechselst ins schwarze Trikot. Du spielst bei der anderen Mannschaft mit. Du kannst immer wechseln, immer zu, egal. Auch bei, wenn mal Rückstand ist oder so, wechselst du schnell ins andere Team, bist du wieder am Gewinnerteam. Das ist, äh, ist die eine Sache. Der andere Coup an diesem Spiel ist, der Gewinner steht schon fest. Er steht schon fest, wer gewonnen hat. Schon so Rückstand gibt es eigentlich nicht mehr. Also die eine Mannschaft hat immer Rückstand und die andere spielt eigentlich noch, weil sie mit dran teilnehmen. Ihr werdet es bemerkt haben, das Spiel macht nicht so viel Sinn, so wie ich es gerade erklärt habe. Ne? Da wäre ich ja schön blöd, wenn ich jetzt in der falschen Mannschaft spiele, die sowieso verliert. Ja, das ist doch klar. Nämlich die Mannschaft mit dem weißen Trikot, die gewinnt sowieso, dann werde ich ja nicht jetzt hier hingehen. Wie oft ich das heute noch mache, und mir das schwarze Trikot anziehen. Natürlich nicht, ja? ich will ja nicht verlieren, niemand will verlieren. Und das ist auch nicht das Ziel, das Ziel von dem Spiel ist zu gewinnen. Ja, also mit dem schwarzen Trikot spielt natürlich keiner gerne, sondern alle wollen das weiße Trikot anhaben. Und mit diesem Einwand, dass das Spiel nicht so viel Sinn macht, hättet ihr auch recht, ja, habt ihr auch recht, das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, auf der falschen Seite zu spielen, wenn man weiß, dass sie verliert. Trotzdem machen es ganz viele. Der Name von dem Spiel ist das Leben. Es gibt das Team mit den weißen Trikots. Das sind die, die mit Jesus spielen. Die haben schon gewonnen. Die spielen jetzt schon auf der Gewinnerseite. Und es gibt die Leute, die das schwarze Trikot gerne anziehen. Ich mache es auch nochmal. Das sind die, die nicht mit Jesus spielen. Die sagen, ich mache mein Leben alleine. Ja, ich brauche Jesus nicht. Ich brauche seine Vergebung nicht, ich habe ich hab einen guten Job, ich bin jung, ich bin gesund, eine tolle Frau, super Ehe, klasse Auto, ich brauche das nicht. Ne? Ich, ich komme auch so klar, ich spiele im anderen Team, ich spiele für mich. Und das ist das Problem an dem anderen Team, mit den schwarzen Trikots, das nenne ich jetzt Team, das ist gar kein Team, da spielt eigentlich jeder für sich alleine. An dem weißen Team, da ist immer wenigstens Jesus mit dabei, der mit dir spielt der dir einen Pass gibt, der mit dir ein Tor schießt. Aber im schwarzen Team spielst du ganz alleine. Und früher oder später musst du feststellen, wirst du feststellen, dass das Ganze, worauf du dich gebaut hast, das Ganze, worauf du dich gegründet hast, deine Karriere, deine Gesundheit, Reichtum, was auch immer, ist völlig egal, alles geht irgendwann kaputt. Aber das spätestens mit dem Tod soweit. Jeder von uns wird eines Tages sterben. Ich werde irgendwann sterben. Und wenn ich noch am falschen Team gespielt habe, in dem Verliererteam, dann ist der Tod das endgültige Verlieren. Ja, dann ist Schlusspfiff. Dann ist es vorbei. Und dann kann ich auch das Trikot nicht mehr wechseln. Was ich dann für ein Trikot an habe, dann ist es Schluss. Das war meine Entscheidung. Die Frage ist, in welchem Team möchtest du spielen? Möchtest du schwarze Trikot tragen? Oder das weiße Trikot? Wenn du mit dem Tod nämlich nicht Schluss ist, weil dann das ewige Leben erst losgeht, dann geht es erst richtig los. Ich weiß, ja, ich Persönlich, deswegen ziehe ich das Ding auch wieder aus. Ich weiß, dass ich das weiße weiß, Trikot trage. Ich trage nicht schwarze Trikot. Ich gehe mit Jesus. Ich will auch mit Jesus gehen. Das ist meine Überzeugung. Ja, ich will damit gar nichts zu tun haben. Ich weiß, ich habe das ewige Leben. Wenn ich heute sterbe, wenn heute ich das letzte Mal die Augen zumache, dann weiß ich, wenn ich das nächste Mal aufmache, kurz darauf, dann bin ich bei Jesus. Und dann geht es richtig los. Da braucht keiner, um mich zu trauern. dann trauert um die, die zurückgeblieben sind, die ich zurückgelassen habe. Meine Frau könnte trauern. Ja, aber traut nicht um mich, bei mir geht es dann viel besser, als mir hier jemals gegangen ist. Ja, dann geht es erst richtig los, dann könnt ihr feiern für mich. Ihr könnt euch freuen und sagen, jawohl, der hat es geschafft, der ist mit dem weißen Trikot eingeschlafen. Super Sache. Aber wenn du heute in dem schwarzen Trikot hier sitzt und im falschen Team spielst, dann sage ich dir heute, zieh das weiße Trikot an. Sag, dass du mit Jesus gehen willst. Es gibt nichts Besseres im Leben. Danach sowieso nicht aber auch in diesem Leben schon nicht, weil du sonst alleine spielst. Und alleine spielen ist nicht schön. Das muss ich selber feststellen, als ich damals noch in der Schule, kurz vor meinem Abitur, ich war beliebt in der Schule, ja, ich hatte, hatte so alles, was ich brauchte, ich war intelligent, ich musste mich auch nicht anstrengen in der Schule, es ging halt alles irgendwie so. Aber irgendwann bin ich damit richtig vor die Wand gefahren und zwar richtig. Da hatte ich das auf einmal nicht mehr. Da hatte ich auf einmal keine Freunde mehr, die neben mir standen. Da war auch auf einmal meine Gesundheit innerhalb von Monaten völlig hinüber. Da bin mit schweren Depressionen in die Klinik eingewiesen worden. Da hatte ich wirklich den Boden erreicht. Und da habe ich gemerkt, ich hatte mein Leben nicht auf Jesus gebaut. Ich hatte immer gesagt, dass ich es mache. Irgendwann, ja klar. Aber wirklich gemacht habe ich es nicht. Ich habe immer noch das schwarze Trikot angehabt. Und da habe ich es gemerkt. Deswegen betrachte ich solche Krisen als großen Segen. Weil Gott nämlich nämlich, der Weckruf ist an dich, dass er sagt, du, Pass auf, worauf du baust. Pass auf, worauf du baust. Das ist es Stein, auf dem du baust, oder das ist es Sand? Jetzt gibt es garantiert viele hier, die sagen: Ja, wie erzähl doch nicht so einen Unsinn. Ja, ich bin doch, ich habe das weiße Trikot an, das ist doch alles klar. Ja, ich bin auch ein Siegerteam. Da kann ich nur sagen: Herzlichen Glückwunsch, das ist schon mal gut. Aber lass uns mal das Siegerteam, das im weißen Trikot, ein bisschen genauer anschauen. Weil da gibt es auch noch verschiedene Spieler. Schauen wir uns zum Beispiel Paulus an, in der Geschichte, die ich gerade gelesen habe. Was macht Paulus aus? Wenn wir ihn gefragt hätten, auf wessen Seite stehst du? Stehst du auf Gottes Seite oder stehst du gegen Gott? Was hätte Paulus dann gesagt? Klar stehe ich auf Gottes Seite. Er ist doch der, der die Sekte verfolgt, die Ungläubigen, die noch schlimmer, die sogar Gott leugnen, die sogar sich irgendwelche Geschichten über ihn ausdenken. Er ist doch richtig schön bereit, die Christen zu verfolgen, die Sekte. Das ist nämlich das kurios an dem Spiel. Das habe ich noch unterschlagen. Es gibt Leute, die ziehen sich das weiße Trikot an, aber spielen trotzdem mit einem anderen Team. Aber das kannst du machen. Du kannst sagen, ja, ich, will, ich gehe mit Jesus und trotzdem im anderen Team weiterspielen. Und dir kannst du damit was vormachen, aber Jesus nicht. Es steht in der Bibel, dass Jesus das Herz anschaut von jedem Einzelnen und schaut, was in deinem Herzen ist. Der Menschen kannst du was vormachen. Du kannst dir auch selber was vormachen. Ich kann... Ich habe mir damals auch was vorgemacht, gesagt, hey, weißes Trikot, ist doch super. Und dann haben wir ganz schnell gemerkt, nee, das stimmt aber nicht. Er ganz schnell gemerkt, wo ich das nicht tue. Auch an dich heute dann, prüf dich. Ich hatte, ich meine Frau ist ja jetzt schon muss ich die Geschichte nochmal erzählen, tut mir leid. Äh, Habe ich sie vorher leider nicht gefragt, hätte ich machen müssen, aber da muss ich jetzt nochmal durch. Ähm, so, wenn man mit einem, mit einem Prediger verheiratet ist, da wird immer alles breit getreten, was man so falsch macht. Jedenfalls, wir sind ja schon ein bisschen verheiratet jetzt ein paar Jahre. Ähm, wir haben uns auch schon ein paar Mal gestritten, muss man, muss man so ehrlich sagen. Keine großen Sachen, aber schon mal auch uns in die Haare bekommen. Vor ein paar Monaten, ähm, da hatten wir mal so, so wirklich Krach. Ja, ich kann euch nicht mehr genau sagen, worum es geht, das war auch nicht so wichtig am Ende, aber jedenfalls haben wir uns irgendwie zerfetzt und dann stand was zwischen uns. Ich habe immer gesagt, So, hier, ich glaube zwar nicht, dass ich schuld bin, aber ich spiele ja im weißen Team, also mit dem weißen Trikot, da gehe ich zu ihr hin und sage, hier Schatz, komm, wir klären das wieder zwischen uns, wir machen hier wieder reine Sache. Das geht ja nicht, wir sind ein Team, wir müssen ja zusammenspielen. Also bin ich zu ihr hingegangen, habe gesagt, hier, komm, das Gras drüber wachsen ist egal, wir, wir vergeben uns, uns gut. Das haben wir gemacht. Da habe ich gemerkt, aber kurz darauf so, nee, aber irgendwie, irgendwie ist das immer noch da. Irgendwie, das, das war es noch nicht, das hat es noch nicht gebracht. Irgendwie war das noch kein, kein ehrliches Wiedergutmachen. Also bin ich dann nach einer Weile, gedacht, vielleicht kommt sie ja, aber ist sie nicht, bin ich dann wieder zu ihr hin und habe gesagt, komm dass irgendwie, ja, es ist doch immer noch da, oder? Mache jetzt nochmal Aussprache, nochmal wirklich sagen, nochmal von der Seele reden, was so los ist, äh, und mache jetzt hier rein einen Tisch. Haben ja, wieder gemacht. Aber immer noch war es danach nicht wie vorher. Aber ich dachte, es kann doch nicht sein, Ja, ich gehe zu ihr hin und bitte um Vergebung, und wir sagen auch, ja, wir machen das, aber ich merke, irgendwie ist bei ihr noch, irgendwas ist da noch, äh, noch nicht in Ordnung. Irgendwie hat es sich damit noch nicht getan. Und eigentlich hätte ich natürlich nochmal hingehen müssen. Siebenmal, 77 mal sagt Jesus, sollen wir hingehen. Immer wieder. Immer wieder um Vergebung bitten, immer wieder versöhnen. Solange bis es, bis es halt wieder gut ist. Und da habe ich mir gesagt, es kann doch nicht sein, dass ich immer der bin, der angekrochen kommt und sagt, komm, hier, egal, lass, lass gut sein, wer auch immer Schuld hat, ist egal, wir versöhnen uns. Ich habe gesagt, es kann doch nicht sein, dass ich das immer bin, derjenige. Ich habe gesagt, nö, jetzt spiele ich mal nicht mit dem weißen Trikot. Jetzt spiele ich mal mit dem schwarzen Trikot. Jetzt bin ich mal ich. Darf ich auch mal, auch mal nicht um Vergebung bitten? Irgendwann darauf, dann ist sie dann irgendwann zu mir gekommen und hat gesagt, hier komm, ähm, hat nochmal wirklich Reintisch gemacht, nochmal gesagt, auch was sie danach noch beschäftigt hat und wirklich ihr Herz ausgeschüttet und mir, mir gesagt, hier, ich, ich, möchte, ich möchte, dass wir uns wieder vertragen. Und da habe ich gemerkt, da hat es angefangen. Da stand ich genau an diesem Scheideweg. Und da wusste ich, in diesem Moment, jetzt muss ich mich entscheiden, in wessen Team spiele ich ich weiß, weiße Trikot Spiele ich auf Jesus' Seite oder spiele ich nicht auf Jesus' Seite? Es gibt keinen Mittelweg. Es gibt immer nur den einen oder den anderen. Und er hat alles in mir geschrieben, kann ich euch sagen. Er hat alles in mir geschrieben. Jetzt lass du sie auch mal zappeln. Ja, du bist zweimal zu ihr gegangen, Kann sie doch wenigstens auch zweimal kommen. Warum dann beim ersten Mal schon vergeben? Ja, muss doch nicht sein. Wenn sie mich so behandelt, dann behandle ich sie doch auch so. Ist doch klar. Alles in mir hat danach geschrien. Alles in mir, mein ganzer Stolz, mein ganzer... Aber... Es ist immer das Gleiche bei solchen Geschichten, kann ich euch sagen, es ist immer die gleiche Stimme, die dann anfängt zu flüstern. Ganz leise, aber schon deutlich. Und die sagt auch bei solchen Sachen immer das Gleiche bei mir. Sie sagt immer, was sie auch in diesem Moment gesagt hat. Hat sie mir gesagt, Birol, schau mal, was du alles für Unsinn und Mist in deinem Leben gemacht hast. Ja? Was du alles für einen Quatsch gemacht hast, was du alles Böses getan hast. Und ich, Jesus, habe dir alles vergeben. Mit welchem Recht hältst du deine Vergebung zurück? Und das ist immer immer das Gleiche und das haut immer rein. Das ist immer wie ein Schlag in die Magenhube. Ich kann nichts, ich, ich darf nicht meine Vergebung zurückhalten. Ich darf ihr nicht, nicht vergeben. Nicht, wenn ich im weißen Trikot spielen möchte. Das geht nicht. Und ich kann euch sagen, das war trotzdem Kampf, bis mir das über die Lippen kam, das hat eine Weile gedauert. Da saßen wir eine ganze, ganze Weile nur schweigend nebeneinander. Ich dachte, das kann nicht wahr sein, dass ich jetzt hier wieder, ja, aber ich muss, ich muss, weil ich im weißen Trikot spiele. Ich will mit Jesus spielen. will ich gegen Jesus spielen, ich will mit ihm spielen. Deswegen muss ich, deswegen habe ich dann auch. Ich kann euch sagen, es gibt nichts Besseres, als im weißen Trikot zu spielen, es gibt nichts Besseres, weil dann wirklich Vergebung kam. Dann kam wirklich Versöhnung. Wenn ich das in dem Moment nicht gemacht hätte, wer weiß, wie lange das noch weiter gespielt hätte, dass das in unserer Ehe angerichtet hätte. Und das ist bei so vielen Kleinigkeiten. Das ist nicht immer die große Sache. Es hört sich so, an, so ja klar, ich entscheide mich halt einmal für Jesus und dann spiele ich halt den weißen Trikot. Dann ist das so, aber es nicht so. ist nicht so. Es gibt immer wieder Momente, wo ich mich entscheiden muss, spiele ich, nur weil ich das weiße Trikot trage, spiele ich dann auch im weißen Team oder spiele ich im anderen Team? Spiele ich mit Jesus oder gegen Jesus? Ja, es fängt an, Lässt ich über meine Geschwister, lästere ich über andere Menschen hinter ihrem Rücken? Rede ich Böses über andere Menschen? Lüge ich anderen Menschen ins Gesicht? Wenn jemand gemobbt wird bei mir auf Arbeit, auf wessen Seite stehe ich dann? Auf der Seite des Gemobbten oder auf der Seite der Mobber? Bin ich bei den Unterdrückten oder bei denen, die unterdrücken? Und jedes Mal, bei jedem dieser Momente, dann scheidet sich das, gehe ich auf Jesus' Seite oder nicht, in wessen Team spiele ich eigentlich? Und jedes Mal muss ich mich entscheiden. Und jedes Mal, wenn ich das nicht tue, wenn ich mich für die falsche Seite entscheide, ist die Bibel klar, bei all diesen Sachen, die ich gesagt habe, es ist Sünde. Es trennt uns von Gott und Gott das nicht möchte. Und jedes Mal muss ich mich entscheiden. Wenn ich mich falsch entschieden habe, habe ich jedes Mal danach auch wieder die Möglichkeit zu sagen, Jesus, das war richtiger Unsinn, was ich gebaut habe das muss ich auch sagen, bei dem, was ich euch erzählt habe mit meiner Frau. Das war genau so eine Geschichte. Da muss ich danach sagen, Jesus, das war Unsinn, was ich gemacht habe. Du hast mir deine Tochter zur Seite gestellt, dass ich für sie sorge und ich behandle sie dann so. Ich habe es nicht gemacht am Schluss. Ich habe ihr ja vergeben. Aber ich wollte es eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich nicht. Ich habe es nur dann gemacht, weil ich wusste, dass das richtig ist. Eigentlich wollte ich sie mal so richtig auch mal da durchgehen lassen. Ja, und dann merke ich, das habe ich ein böses Herz. habe ich schlecht in meinem Inneren. Und da muss ich zu Jesus gehen und sagen, Jesus, vergib mir. Vergib mir, dass ich das getan habe. Vergib, dass ich manchmal kurz davor bin, wirklich das schwarze Trikot nochmal anzuziehen. Und dann manchmal, und das gibt natürlich noch tausend andere Beispiele, wo ich das tatsächlich tue, wo ich eben nicht dann die richtige Entscheidung treffe, sondern die falsche Entscheidung treffe. Und jeder von euch, der hier ist, der muss sich genau das fragen, wo habe ich das falsche Trikot angezogen? Wo spiele ich manchmal noch im falschen Team? Es gibt genauso noch eine Gruppe, die im weißen Trikot spielt. Das sind die, die sind schon so lange dabei und die sagen: Ja, das ist alles gar kein, was, was Büro hier erzählt, das, alles, das mache ich sowieso. Ja, ich, bin, ich entscheide mich immer auf das richtige Team. Ich trage das weiße Trikot, alles Paletti. Aber es ist dann sehr einfach, sehr schnell, dass man dann sagt: Aber eigentlich spiele ich alleine. Ja, dass du losgehst und spielst im richtigen Team. Du spielst im weißen Trikot und du spielst auch für das richtige Team. Bist du also auch noch hier, schießt die richtigen Tore ins richtige Tor, wunderbar. Aber du spielst ganz alleine. Aber es ist nicht, wie das weiße Team funktioniert. Wer im weißen Trikot wer damit spielt, der spielt mit Jesus, spielt nicht alleine. Und wir müssen uns hüten, dass wir nicht denken, dass wir das tun, was Jesus eigentlich tun muss. Kann ich das aus dem Beispiel von Predigten sagen? Ist jedes Mal einen Kampf, nicht in den, in, den, in den Trugschluss zu fallen, zu sagen, wenn mir diesmal nur das richtige Beispiel einfällt, ja, mit den richtigen Worten, dann kriege ich vielleicht krieg ich die Botschaft vielleicht durch. Dann, dann passiert vielleicht was bei Menschen. Aber also es bin nicht ich, der sowas macht, es ist der Heilige Geist. Ich darf nicht denken, dass ich derjenige bin, der das tut. Wir dürfen uns nicht denken, dass wir diesen, diesen Hochmut zulassen, dass wir denken, wir tun das eigentlich. Ja. Jetzt kann er ja zugucken, er kann ja gucken, wie wir das machen, wie wir sein Reich bauen. Das stimmt nicht. Nicht das, was die Bibel sagt. Und da müssen wir uns in Demut üben, dass wir uns immer wieder unter seine Hand beugen und sagen, Jesus, du tust das. Ich bin vielleicht Werkzeug, ich bin vielleicht der Kanal, durch den der Geist fließen darf. Und das ist wunderbar, wenn das passiert. Aber ich tue es nicht. Du tust es. Du tust alles. Lieben, das ist heute wie Paulus das erlebt hat. Paulus hatte immer einen Moment, wo Jesus ihn gefragt hat, willst du wirklich, willst du wirklich mich verfolgen? Er hätte in dem Moment sagen können, nee, ich mach weiter. Klar, ich, ich glaube nicht daran, dass du das bist. Aber er hat sich dann für das Richtige entschieden, das wissen wir. Er hat sich entschieden, das für das richtige Team zu spielen. Er hat es dann auch gemacht. Die Entscheidung müssen wir uns immer wieder neu stellen lassen. Wir müssen uns immer wieder neu davor stellen. Wollen wir in Jesus' Team spielen? Wollen wir in den Team spielen, wo das ewige Leben dranhängt. Das ist der endgültige Preis. Aber wo es auch schon in diesem Leben, wo wir schon wissen, dass wir nicht alleine durch Dinge durchgehen müssen. Egal was wegbricht, egal was, ob, ich, ob, ich, ob meine Jugend irgendwann wegbricht, was sie auf jeden Fall tut, meine Gesundheit, was sie auch auf jeden Fall tut. Wenn mein Geld wegbricht, Karriere, was auch immer, Freunde, Familie, mich alle verlassen, weiß ich trotzdem immer, ich habe Jesus auf meiner Seite, wenn ich in seinem Team spiele. Und die Entscheidung kannst du heute treffen, dass du sagst: Ja, Jesus, ich will in deinem Team spielen. Ich will nicht mehr in dem anderen Team spielen. Ich will das weiße Trikot anziehen, nicht das schwarze. Und genauso die Entscheidung, und da muss sich jeder selber prüfen von euch, bitte prüft euch, wo lasse ich Jesus nicht an mein Leben ran, wo gibt es vielleicht Bereiche, wo ich im falschen Team spiele, Und wo ich das vielleicht sogar gerne mache, weil ich sage, ja, da vergebe ich halt eben nicht, ja, dann rede ich halt schlecht über mein Nächsten, weil es mir Spaß macht, oder weil er das verdient hat, oder was auch immer, oder wo ihr unbarmherzig seid. Aber in jedem dieser Momente spielen wir im falschen Team jeder von euch muss sich fragen, wo tue ich das? Du hast heute die Gelegenheit und heute nochmal den Ruf umzukehren. Damit vor Gott zu kommen. Zu sagen Gott, ich möchte nicht. Jesus, ich möchte nicht. Ich möchte deine Vergebung für diese Dinge in Anspruch nehmen. Ich möchte für dich spielen, nicht für mich. Bitte euch inständig, dass ihr euch da in euch geht. Dass es nichts Besseres gibt, als zu Jesus umzukehren. Es gibt nichts Schöneres im Leben. Das kann ich euch sagen. Es gibt nichts, was mehr wert ist, dafür zu leben, als Jesus. Findet keinen anderen, keinen anderen Sinn, gibt es im Leben. Könnt ihr nicht finden. Weil alles irgendwann vergeht. Spätestens mit eurem Tod ist alles vorbei. Aber Jesus, der bleibt. Jesus ist ewig. wenn das heute irgendwas in dir angeklungen hat, dass du merkst, ja, da, da ist was. Da spiele ich komplett noch im falschen Team, da habe ich überhaupt noch nicht das richtige Trikot angezogen. Oder du sagst, es gibt Dinge, wo ich das falsche Trikot immer wieder anziehe, wo ich immer wieder daneben gehe. Immer wieder das Böse eigentlich tue, was ich nicht tun will. Wo ich weiß, dass ich es auch nicht tun soll. Dann nutze heute die Gelegenheit umzukehren. Nutze heute die Gelegenheit, damit zum Kreuz zu gehen. Und sagen, Jesus, das gebe ich alles dir. Ich möchte nicht mehr. Jetzt, heute möchte ich umkehren. Heute soll das letzte Mal gewesen sein, als ich das getan habe. Da wird es garantiert auch noch mehr Male geben, wo du das auch nochmal machen musst und immer wieder zum Kreuz kommen musst. Aber okay, weil die Gnade niemals aufhört. Die Gnade hört niemals auf. Daran hängen wir uns. Wir wissen, da ist Vergebung am Kreuz. Da, wo wir umkehren, wo wir bereuen, was wir getan haben, da ist Jesus mit seiner Vergebung. Deswegen ist er gestorben, damit wir die immer wieder haben. Es hängt nicht von dir ab, es hängt nicht von mir ab, es hängt nur von dem Versprechen ab von dem, der gestorben ist für uns. Ich nutze heute die Gelegenheit. Am besten verlass nicht mal diesen Raum, ohne dass du das festgemacht hast mit Jesus. Ja, lass den Tag nicht vorbeigehen, aber wirklich, wenn du, das, wenn du das merkst, dass es in deiner Seele jetzt anklingt, dass du merkst, ja, da brauche ich Vergehung, da brauche ich Freiheit auch, dann geh damit zu Jesus. Wenn du merkst, dass das allein noch nicht damit getan ist, mit, diesem, mit dieser Entscheidung, da muss noch, da muss noch mehr kommen, komm danach zu mir, dann bete ich für dich. Dass das wirklich in deinem Herzen festgeschrieben ist, dass, es, dass dieser Tag der Entscheidung, dass es ein Tag ist, wo es eine endgültige Entscheidung gibt, wo es eine bleibende Veränderung gibt. Ich möchte aus Römer 6,23 lesen. Das ist nur ein Vers, aber der, ist, der fasst das zusammen. Denn der Sünde sollte es der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Jesus, ich möchte dich um Vergebung bitten für alles, was ich getan habe. Ich möchte dich um Vergebung bitten für das, was ich verbrochen habe, wo ich nicht in deinem Team gespielt habe. Selbst wenn ich manchmal das weiße Trikot trage und sage auch, dass ich es trage, aber ich trotzdem immer wieder auch, auch im anderen Team spiele. Aber ich möchte dich um Vergebung bitten und Buße tun. Ich möchte umkehren davon. Ich möchte es nicht mehr machen, Jesus. Ich möchte nicht mehr die ganzen Dinge, die ich falsch mache, ich möchte nicht mehr falsch machen, ich möchte zu dir kommen. Weil ich weiß, dass da Vergebung ist und dass da Freiheit ist, wo du bist am Kreuz. Heiliger Geist, sprich heute zu jedem Einzelnen und mach das fest in den Herzen. Ich möchte dich bitten, dass du da alle Hemmungen überwindest, dass du alle, alle Ängste überwindest, Jesus. Vor dir braucht man keine Angst haben, wir können bereitwillig zu dir kommen, wir können mutig zu dir kommen, weil wir wissen, dass die Vergebung noch so groß ist und die Gnade so groß ist. Egal, was ich falsch gemacht habe, egal, wie schlimm das ist, egal, wie, wie lange ich schon im falschen Team gespielt habe oder nicht, jederzeit kann ich das Trikot wechseln. Das möchte ich heute tun. Ja, so möchte ich euch ermutigen, lasst uns nochmal eine Zeit nehmen, Birol spielt noch ein bisschen, ähm, Gott zu fragen, alles, ah, was, was ist, was er, wo er drauf zeigen möchte. Und dann habt den Mut, ihm das zu bringen. Und nochmal die Einladung, wer das auch ähm, möchte, bete gern für dich, komm gern nach vorne.